Herzlich Willkommen zu Jörn Schaas Feinem Podcast Episode 275 Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Auch diese Folge wurde lange lange vor Veröffentlichungsterminen aufgezeichnet hier im Garten äh, der Casa Schasa, ähm, denn Statt Sommerpause habe ich gedacht, ich mache so ein bisschen podcast empfehlungssommer und erzähle so ein bisschen über die Podcasts, die ich in meiner Abo-Liste habe. Und letztes Mal bin ich äh, ungefähr bis 30 gekommen, würde ich sagen, und mache jetzt einfach mal weiter. Ähm, und zwar mit der Audiospur von Ditsche. Ditsche ist ja äh, eine Comedy-Serie von äh, Oliver Dittrich. Der ähm, als Ditsche im Bademantel immer in die Eppendorfer Grillstation stolziert kommt, wo sein Kumpel Ingo ihn schon erwartet und dann unterhalten sich die beiden immer relativ genau 26 Minuten lang ähm, darüber, äh, was Ditsche so erlebt hat und was ihn bewegt gerade und wie seine Sicht auf die Dinge ist. Super witzig. Hört da unbedingt rein, denn witzigerweise funktioniert das, also was für mich nicht funktioniert, ist die Sendung im Fernsehen anzugucken. Erstmal wegen linearem Fernsehen und Sendeterminen, das passt nie zusammen. Und zum anderen vergesse ich auch immer, dass Stitche gerade läuft und guckt dann nicht in die Mediathek. So, das funktioniert irgendwie nicht. Was für mich aber tatsächlich ganz gut funktioniert, ist das einfach in Audio nachzugucken. Also ich sag mal neun von zehn Folgen funktionieren auch rein mit Audio. Ganz selten, dass da mal in der in der Show was passiert, was man nur sehen kann. Und deswegen bin ich ganz froh, dass sie das auch als Podcast anbieten. Das ist ganz nice. Und auch ein schönes Projekt ist Dr. Ludwig, ein Podcast-Roman. Zwei Typen schreiben gemeinsam einen Arztroman, so einen Groschenroman, und lassen die Hörer daran teilhaben. Schöne Geschichte, man konnte sich auch, also ist jetzt gerade mal wieder, ich glaube Staffel 2 ist zu Ende, bei den Nachbarn des Party im Garten, die haben irgendwie den Pool aufgebaut. Sorry für die Nebengeräusche an der Stelle, aber dafür sitze ich ja auch im Garten. Also Staffel 2 ist gerade zu Ende, der, der zweite Roman, ein Prequel zum ersten, ist jetzt gerade fertig und jetzt haben sie so ein bisschen kreative Pause. Es geht um Dr. Bernd Ludwig, einen Kardiologen von Weltrang, der irgendwelche Sachen erlebt und amoröse Abenteuer und so weiter und so fort. Manchmal ein bisschen zu blödelig für meinen Geschmack. Also ich würde gerne ein bisschen bisschen mehr straightforward in die in die Folgen reingehen. Ich fand es nichtsdestotrotz sehr, sehr unterhaltsam und habe mich da auch mit ein oder zwei Ideen, glaube ich, beteiligt ähm, im Rahmen dieses Kapitels. Ja, dann mein, äh, einer meiner Lieblingspodcasts zurzeit. Drama Carbonara habe ich ja schon in ungefähr allem empfohlen, was ich äh, so kriegen kann. an wo ich sie unterbringe. Drei Frauen lesen aus den Kurzgeschichten des Kelter Verlags. Gilt das eigentlich schon als heimliches Mitschneiden von Gesprächen, wenn die so laut rumschreien in ihrem Garten? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel nachher auf der Aufnahme drauf ist. In Drama Carbonara sprechen Tatjana, Jasna und Asta miteinander über Kurzgeschichten aus dem Kelter Verlag die wahnsinnig kitschig sind und sie holen sich immer mal GastleserInnen dazu. Und es ist einfach wahnsinnig witzig, denen dabei zuzuhören, so wie die sich kaputt lachen über diesen Quatsch, der in diesen äh, Romanen drin steht. Ähm, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Und wenn das alles vorbei ist mit diesem Corona, Mädels, ich bin am Start als Gastleser. Ich komme nach Wien. Schön im Autozug. Das wird fantastisch. Einschlafen Podcast muss ich auch nichts mehr zu sagen. Tobi Bayer ist the man, äh, wenn es darum geht, äh, nachts zur Ruhe zu kommen, ein bisschen entspannt, äh, äh, wegzudriften ins, ähm, ins Einschlafland. Und ja, höre ich eigentlich fast jeden Abend. Deswegen versaut er mir so ein bisschen die Podcast-Hörstatistik. <lacht> in meinem Podcatcher äh, diese diese App kann das seit einigen Versionen äh, dass äh, sie mit aufzeichnet wie viele Stunden man von einem bestimmten Podcast gehört hat und unangefochten auf äh, Platz ganz ganz weit vorne ist der Einschlafen Podcast weil man kann ich das hier nach Statistiken der sagt ich habe jetzt 809 Stunden Einschlafen Podcast gehört ähm, und das stimmt ja auch aber halt so Tobi veröffentlicht ja im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das heißt, ähm, ich habe eine Folge mindestens an 14 Tagen, 14 Abenden angemacht. Wenn ich Zeit habe zum Mittagsschlaf, dann halt auch zweimal an dem Tag. Und wenn ich zwischendurch nachts wach werde, dann eben auch dreimal. Also das ist, äh, die Statistik ist für den Arsch. <lacht> M. Boblo ist noch mit in der Liste. Das ist so ein, so ein äh, Spin-Off-Podcast von Puerto Partida. Äh, da gab es ja die, äh, die Figur von Stefano, Stefano Colportis und Udo Tabloteniso. Äh. Und das sind die zwei haben sich halt zusammengetan und haben gesagt, wir machen einen Impro-Podcast, der in Stefanos Kneipe dem Boblo spielt, dem Gusta Blonda. Da bin ich immer mal wieder zu Gast. In ganz unregelmäßigen Abständen wird da eine ganze Staffel aufgezeichnet. Ist so ein bisschen wie, wie Ditsche. Und da werden dann halt irgendwie 20, 30 Staffeln an einem, 20, 30 Folgen an einem Abend aufgezeichnet und die ergeben dann die neue Staffel. Ist ab, manchmal ganz absurd, manchmal vollkommen rätselhaft immer improvisiert. Es gibt nur immer so ein paar ganz grobe Ideen, wer jetzt teilnimmt, wer gerade mit in der Folge beteiligt ist und was diese Personen dann genau machen. Und es ist auf jeden Fall immer wahnsinnig witzig bei der Aufnahme. Und dadurch, dass der, der Bearbeitungszeitraum auch relativ lang ist, hat man dann bis zur Veröffentlichung in der Regel wieder vergessen, was man gesagt hat. Und dann ist es auch wahnsinnig lustig. Der erklär -mal podcast ist ein, das Nachfolgeprojekt zum Kohlenpot von Christian, wo er sich Sachen erklären lässt oder erklären lassen will, muss man fairerweise sagen, denn bisher gibt es auch hier nur eine Folge, nämlich äh, mit André Lampe. Den hat er auf dem 36C3 getroffen und äh, hat sich von ihm erklären lassen, wie funktioniert eigentlich ein Mikroskop. Ja, und das ist... Eine tatsächlich sehr, sehr schicke Folge geworden, die ich sehr gerne gehört habe. Jetzt hoffe ich nur, dass es irgendwann dazu reicht, dass da noch ein paar Folgen hinterher kommen. Denn auch dieser Podcast, der schafft es noch nicht aus meiner Podcastliste raus. Also es gibt da noch keinen Grund für mich, den zu löschen. Der esc schnack Ach ja. Ja. Ähm das, das, da habe ich so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis zu, denn äh, ich bin ja nur wirklich überhaupt kein Fan des Eurovision Song Contests. Dafür meine lieben Freunde Daniela und Christoph umso mehr ähm, und die unterhalten sich na ungefähr monatlich äh, über Neuentwicklungen, neue äh, Verwicklungen beim ESC und äh, machen das in einem Podcast in einer Weise, wo ich einfach auch wahnsinnig gerne zuhöre selbst so folgen wie wie Songchecks, wo sie also die die Songs aller nominierten KünstlerInnen äh, minutiös durchgehen und besprechen, was daran jetzt cool ist und was schlecht und ob es äh, der Song auf die Playlist schafft, beziehungsweise ins, ins Halbfinale oder nicht. Puh, also inhaltlich für mich persönlich vollkommen uninteressant. Juckt nicht null. Aber ich mag halt die Leute und dann höre ich zu. Ja, das so funktioniert Podcasten ja auch manchmal ähm, auch ein Podcast den ich schon ewig in der Abo-Liste habe ist Esel und Teddy äh, Esel Müller und Teddy Christetsko ähm, das ist Kunst einfach was die machen das ist man kann das also mir fällt da keine Kategorie ein wo die reinpassen äh, mal unterhalten Sie sich Einfach nur mal haben sie irgendeinen Wettbewerb und treten gegeneinander an und ärgern sich gegenseitig und spielen miteinander. Jetzt neulich haben sie einen Kurzfilm minutenweise besprochen oder irgendwann haben sie dann auch mal irgendwie so alte Videospiele gegeneinander gespielt. Ganz, ganz spannend, ganz verrücktes Konzept auch. Und ganz weit vorne in meiner Emo-Liste und tatsächlich bis Jetzt gerade vor kurzem, nämlich bis heute eigentlich, ein, ein Podcast, wo ich neue Episoden immer gleich vorne eingereiht habe in der Playlist und wo ich mir die Chronologie meiner Playlist immer mit kaputt gemacht habe. Fake Doctors Real Friends. Zach Braff und Donald Faison äh, sprechen über ihre Zeit am Set von Scrubs. Und es ist so unglaublich gut. Es ist so wunderbar. Die beiden haben so eine tolle Chemie zusammen, haben einen sensationellen Intro-Song gemeinsam aufgenommen. Und das, obwohl sie zu der Zeit schon in, in Corona-Quarantäne waren. Wirklich, wirklich toll. Sie schalten sich immer über Zoom mit irgendwelchen Leuten zusammen. Alte Kollegen holen noch einen Fan dazu, haben dann noch zwei Producer im Hintergrund, die auch noch irgendwie mitmachen. Entsprechend klingt das halt auch mal komisch oder doof oder Mitunter sogar richtig scheiße. Aber es ist inhaltlich halt einfach so fantastisch toll, weil also manchmal so sitzt da und, und du lachst dich einfach Schrott über diese Absurdität, äh, auf was für ein Quatsch die zum Teil kommen. Ähm, und es ist es ist vor allem immer die ganze Zeit über so wahnsinnig wertschätzend. Ja, sie sie reden halt in, sie loben eigentlich alle Kollegen in den aller allerhöchsten Tönen. Und es hat sich so ein bisschen so ein, so ein Insider-Gag rausgearbeitet. Und zwar leiten Sie diesen Intro-Song immer damit ein, dass Sie sagen 5, 6, 7, 8 und dann geht das Ding los und der Erfinder von Scrubs, der ist auch immer mal wieder da und er hat Ihnen also gesagt, ja Sie können jederzeit, wenn Sie Fragen haben, dann können Sie halt äh, diese, äh, können Sie ihm die stellen, er schickt dann eine, eine, eine Voice-Nachricht, so eine Sprachnachricht und dann können Sie das später reinschneiden. Und das machen sie auch und sagen hier, hey Bill Lawrence, die und die Geschichte, also jetzt haben sie irgendwie eine, gibt auch so eine Folge, da spielt Bob so ganz gedankenversunken in seinem Büro auf der Gitarre ein Lied, Taskeloser Loser hard oder so ähnlich. Und sie haben halt gefragt, ob das ein, ein echtes Lied ist oder ob das für die Sendung sozusagen entwickelt wurde. Und Bill erzählt dann so ein bisschen rum und sagt, ja, wir haben das überlegt. Und ich habe mit mit Ken Jenkins, dem dem Darsteller von Bob Kelso, gesprochen und er hat zur Gitarre gegriffen und sagte, was hältst du denn äh, davon, wenn ich sowas mache? Und er sagte, five, six, seven, eight. Und dann geht das das Intro los und seine Sprachnachricht ist zu Ende. Und äh, es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Ähm, ja, hört euch das an. Das ist echt toll. Beim Farmcast, da bin ich auch schon eine ganze Weile dabei. Ähm, Peter, Jessica und Thorsten. Ähm, Thorsten ist der einzige, der nichts mit Landwirtschaft zu tun hat in dem äh, Podcast. Ähm, und die beiden An und die drei unterhalten sich äh, einfach über Landwirtschaft. Wie wie ist das? Also Peter ist Landwirt, er hat äh, ist gerade weiß nicht, ob er den Hof von seinen Eltern schon übernommen hat oder gerade dabei ist oder ob er mitarbeitet, keine Ahnung. Wie das so ganz genau ist, hat sich mir noch nicht erschlossen, aber er erzählt halt aus der aus der Praxis eines Landwirts. So, hat jetzt seit kurzem keine Kühe mehr, aber immer noch eine Biogasanlage und Grünland und äh, ja kann halt ganz viel einfach aus der aus der Praxis erzählen. Ist auch so ein bisschen so ein, so ein Tech Freak, hat auch richtig Bock ähm, beispielsweise äh, seine sein, seine Felder einzusehen mit mit kleinen Drohnen, äh, also aber keine fliegenden, sondern welche mit Rädern. Ähm, das finde ich auch irgendwie total spannend, wenn er darüber philosophiert. Das ist echt cool. Darian Migge produziert den Podcast filmmatik Darian ist der Sohn von Tobias Migge, den wir vom Blatthering kennen. Und äh, Darian ist, glaube ich, irgendwie acht oder zehn. Ich weiß es gar nicht mehr. Entschuldigung. Ähm, und er ist halt ein echt cooler Typ. So. <lacht> Er hat es richtig drauf und er erzählt locker von der Leber weg und fasst irgendwelche Filme zusammen, meistens aus dem Marvel-Universum, äh, gibt eine Zusammenfassung, was in den Filmen passiert und erzählt, wie er ihm gefallen hat. Ähm, kam jetzt auch schon länger nichts Neues mehr, ähm, aber da wird was anderes zu tun haben. Ich freue mich jedenfalls immer drauf, wenn da, wenn da was Neues kommt, äh, weil es einfach sehr angenehm zu hören ist und so auch seine, also er hat auch ein paar schlaue Gedanken immer dabei. Ähm, das finde ich auch richtig gut. Ja, Darian, guter Typ. Und dann habe ich noch hier Filterbubble, das ist auch so ein, so ein ganz wichtiger Podcast. Ähm, da geht es darum, welche Säue werden diese Woche durch das digitale Dorf getrieben. Ann-Kathrin Büsker und Caroline Schwarz diskutieren über aktuelle Themen aus der digitalen Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt stehen technologische Entwicklungen und gesellschaftliche Diskussionen im digitalen Raum und wie sich beides bedingt. Ähm, Ann-Kathrin Büsker moderiert beim Deutschlandfunk, ist unglaublich schlau, hat eine wahnsinnig wahnsinnig starke Haltung, ähm, die ich echt bewundere. Eine fantastische Journalistin, definitiv. Und Caroline Schwarz, ähm, die hat jetzt ein, ein Buch geschrieben über über Rechtsextremismus und so ein Kram mit einer Kollegin zusammen, deren Namen ich nicht weiß. Ich wollte mir das Buch auch immer noch bestellen, aber ich komme auch nicht zum Lesen, ehrlich gesagt. Ähm, also zwei, zwei sehr beeindruckende Frauen, die... Ähm, die sehr schlaue Sachen sagen in diesem Podcast und das viel zu selten tun. Ich prangere das an. Letzte Episode aus dem Oktober 2019. Ja, ich weiß, die haben natürlich ganz viele andere Sachen zu tun, als einen Hobby Podcast zu, äh, zu machen, aber ich äh, ja auch dieser Podcast, der bleibt einfach in der Liste drin, in der Abo Liste, weil er halt da reingehört und weil das, weil das wichtig ist, diese Stimmen zu hören. Ähm, und weil auch, weil die beiden es auch regelmäßig schaffen, meinen Horizont einfach stark zu erweitern mit dem, was sie sagen. Und ich freue mich einfach genauso wie bei den meisten anderen, äh, die ich noch nicht deabonniert habe, sehr darauf, von denen was Neues zu hören. Da habe ich noch Frequenz mit dabei, ähm, das ist der, der Inhouse, also der Meta-Podcast von 4000 Hertz, wo die also über ihre, ähm, ihre Produktionen erzählen, die sie so im, im Sortiment haben, in Anführungszeichen. Da habe ich auch schon mal vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass ich manchmal mich so ein bisschen darüber ärgere, ähm, weil die es selten hinbekommen, in einer Podcast-Folge niemanden zu disqualifizieren. Also sie kriegen es irgendwie, schaffen sie es immer, ähm, zu erzählen, dass sie selber irgendwas besser können als manch anderer. Und das, da sitze ich manchmal davor und und schimpfe und skippe dann auch so eine Folge oder so, so, so ein Abschnitt, weil ich das einfach so doof finde. Ähm, also ja klar, die wissen natürlich, was sie tun und sie haben ganz viel Erfahrung, bla bla bla und sie können auch äh, ganz toll produzieren, aber sie werden halt auch dafür bezahlt, sie machen das beruflich. Ähm, und dann jemand anderem, der das vielleicht aber auch beruflich macht, eine, eine, eine Fähigkeit abzusprechen. Also wie zum Beispiel, ich habe mich das letzte Mal sehr darüber aufgeregt, als Sie über so eine Studiofirma gesprochen haben, die Pirate Studios, die in Berlin stundenweise Studioräume mit Technik anbietet wo sie sich dann so ein bisschen abfällig drüber geäußert haben, na, das kann ja nichts Großartiges sein, wenn man dafür sieben Euro ein Studio bekommt pro Stunde und sind dann hingegangen und waren ganz überrascht, dass es halt doch irgendwie ganz gute Sound, ganz, ganz gute Dämmung gibt und dass man ja doch äh, völlig überraschend äh, nichts von draußen hört an Nebengeräuschen und dass die hoch äh, verrückt äh, wer konnte damit rechnen, dass sie wirklich auch äh, okay Mikrofone verbaut haben in dem Studio ja Donnerwetter ähm, so das, das fand ich halt irgendwie so ein bisschen schräg immer bei denen nichtsdestotrotz höre ich mir das an nicht weil ich mich gerne ärgere, sondern äh, weil das halt auch Leute sind, die die ähm, im im Podcasten ziemlich nach vorne gehen und die die wissen, was sie tun. Ähm, und da ist es halt, finde ich, auch ab und zu wichtig, mal eine, eine andere Perspektive zu hören, als die, die ich habe. Und deswegen höre ich den meistens ganz gerne zu. Beim Grauen Rat bin ich auch immer dabei. Gibt so ein paar äh, Folgen, wo ich, ja, also oder manchmal teile ich den Humor der Machenden nicht. Das sind ja fast ausschließlich Männer, bis auf Mary. Äh, und die hat den selbstgewählten Titel Die nackte Frauenbeauftragte. Das ist schon so ein bisschen... Ja, weißer cis-hetero-guy-Humor. Aber es geht eben um eine sehr coole Science-Fiction-Serie, nämlich Babylon 5, die ich auch sehr mochte. Und Je häufiger ich diesen Podcast höre, desto sicherer bin ich, dass ich mir die DVD-Box demnächst mal bestellen möchte, weil ich die einfach ewig nicht mehr gesehen habe, die Serie. Und damals, als ich sie gesehen habe, konnte ich sie nicht so würdigen wie jetzt, wo ich den Podcast kenne und wo mir Leute erzählen, was das für bahnbrechende Effekte gab, was, wie diese und, und wie einflussreich diese Serie trotz ihres geringen Budgets eigentlich war. Den Haus 1 Podcast habe ich auch noch. Susanne Klinger und Katrin Rönicke haben ja ein Podcast-Label gegründet und in sehr, sehr unregelmäßiger Folge berichten sie äh, im Haus 1 Podcast darüber, was bei ihnen so läuft, ja, über die Sache mit der Werbung, äh, was sie gelernt haben dabei und so weiter. Ähm, auch sowas, der läuft halt so mit. So, da kommen wenig Folgen, äh, ist auch nicht schlimm. Ja, und wenn was da ist, höre ich mir das sehr gerne an, weil ich auch die beiden für sehr schlau halte und, und mir gerne von denen Dinge erzählen lasse. So. Äh, sehr schön äh, finde ich auch immer Roxilla, den skeptischen Podcast aus Hamburg. Alexa Waschkau und ihr Mann Alexander produzieren den und es geht um urbane Mythen und Legenden. Ja, so Verschwörungsmythen im Wesentlichen, ne? Also, äh, jetzt haben sie Gerade heute habe ich die Folge 253 gehört, wo sie über Haie gesprochen haben. Den Mythos, dass weiße Haie so gefährlich sind und, und einen schlechten Charakter haben. Das ist natürlich Quatsch, aber sie haben das nochmal sehr schön rausgearbeitet, warum das so ist. Und es gibt in letzter Zeit jetzt so zu Corona-Zeiten haben sie gerade so, ein, so, ein, so eine, ja, ich will fast sagen, Kooperation mit Tommy Krapweiß der ähm, auf dem Twitch-Kanal von Wild Mix immer mal wieder Leute einlädt, um mit denen über ähm, Verschwörungskram zu sprechen. Also was haben wir Tante Inge ist ein Nazi, ne? Was kann ich damit tun? Was ist Toxic Fandom? Ähm, Grippe, Pandemie oder wie? Sind äh, so, so Titel dieser Folgen. Ähm, da erhöht sich, das ist wirklich einer so dieser. Das, auch sowohl Diesel-Nomade als auch Fake-Doctors, Real-Friends und eben auch äh, finde ich gut. Das sind halt ähm, Podcasts, die in der Corona-Zeit ihren, ihren Output so stark erhöht haben. Ja, das äh, kommt mir einfach sehr entgegen, äh, weil ich in der Corona-Zeit tatsächlich meinen Output ein bisschen runtergefahren habe, was High Alarm und What's in Your Pants anging und in Teilen eben auch das Nord-Süd-Gefälle oder natürlich SH, um Himmels Willen, da ist ja auch echt lange nichts passiert. Ja, und das, das freut mich einfach, dass von denen mehr kommt, weil ich die auch einfach sehr, sehr schätze und, und den beiden gerne zuhöre und auch in den, in den Special-Folgen. Ähm, das ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Hobby-Querschnitt ist ein Podcast von meinem lieben Freund Björn. Ähm, das ist äh, ein absoluter Ehrenmann. Metaller, Rock'n'Roll ist äh, quasi sein zweiter Vorname, würde ich fast sagen. Und er erzählt halt darüber, wie man so lebt, wenn man im Rollstuhl sitzt. Auch das macht er sehr unregelmäßig, das ist aber überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm. Er macht es halt so, wie er es hinkriegt. Und das sind, sind auch sehr, sehr spannende äh, Einblicke. Ähm, ich möchte fast sagen, dass ich ihn darüber kennengelernt habe, sozusagen. Also äh, wir haben äh, irgendwann mal auf einer, auf einer äh, damals noch Podlove-Podcaster-Workshop-Veranstaltung äh, in Berlin gesessen. Da war er auch da, das erinnere ich noch. Da hatten wir aber irgendwie keine Gelegenheit, uns zu unterhalten. Und dann hat er seinen Podcast angefangen. Und als wir uns dann das nächste Mal trafen, da sind wir dann irgendwie schon ins Gespräch gekommen, weil wir uns dann auch irgendwie bei Twitter folgten oder weiß der Geier was. Und es ist einfach äh, darüber, ja, da hat sich so eine richtige Freundschaft draus entwickelt, die ich äh, auch nicht mehr missen möchte. Und genauso wenig möchte ich, dass mir sein, sein Podcast in der Liste fehlt. Und in eurer Liste sollte der auch nicht fehlen. Ähm, als Popte übrigens im Hintergrund gerade der, der Kirchenchor meiner Frau, <lacht> dürfen sich ja noch nicht wieder zum, zum Proben treffen und deswegen haben sie äh, gesagt, wir machen das jetzt dann im Garten und dieser Garten grenzt an unseren an, deswegen hört ihr sie jetzt im Hintergrund sich so ein bisschen warm singen. Was ich noch sagen wollte, ähm, ich bin noch beim Hörchaos, gemacht von Thomas, ähm, den habe ich kennengelernt auf dem letzten Kongress, auf dem 36C3 und äh, habe ihn habe mich mal so ein bisschen mit ihm unterhalten. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Und das, was er macht, das finde ich total gut. Er ist halt Lehrer in Bayern an der beruflichen Oberschule und macht auch mit Holgi irgendwas. Und, und so, da habe ich ihn überhaupt das erste Mal wahrgenommen, weil er da eben beim Sendezentrum mit auf der Bühne war. Ähm, die ich ja in weiten Teilen mitorganisiert habe. Und das fand ich einfach wahnsinnig unterhaltsam. Und sein Personal Podcast, das ist eben das Hörchaos. Und da geht es halt einerseits so um Wochenrückblicke, ähm, aber manchmal hat er auch so thematische Sendungen, wie die kleine Pride-Flaggenkunde oder äh, hat sich mit einer äh, Podcast-Kollegin, ähm, weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß, habe ich vergessen, ähm, da haben sie äh, die Harry-Potter-Bücher besprochen. Oder es ging mal in einer Folge um Schlaginstrumente und so weiter und so fort. Also das ist auch ähm, ja, ein klassischer Personal-Podcast halt. Dann bin ich ähm, bei den Kack- und Sachgeschichten. Über die habe ich auch schon mehrfach hier gesprochen. Ähm, drei Jungs aus Hamburg, die sich über Nerdkultur, über Film unterhalten, über Gaming mitunter und äh, das, ja, in einer manchmal vulgären Weise immer sehr, sehr unterhaltsam, aber auch immer sehr gut vorbereitet. Ähm, und also die neueste Folge heißt die Puman Show. Also sprich, sie äh, machen auch immer so ein bisschen Wortspiele, die mit äh, Exkrementen zu tun haben. Und in dieser Folge geht es eben um die Truman Show. Habe ich noch nicht gehört, aber es wird wieder großartig werden, davon bin ich sicher. Der Kastenfisch ist tatsächlich einer der ersten Podcasts, die ich jemals abonniert hatte oder gehört habe sogar. Und zwar, das ist auch so einer dieser Podcast-Urgesteine, Die sind schon, der ist jetzt irgendwie bei Folge, was sagt er? Weiß ich jetzt gar nicht. Seit elf Jahren macht er das jetzt schon. Und tatsächlich, als ich damals in einer kleinen Werbeagentur in Kiel angefangen habe, Podcasts als Auftragsproduktion zu machen und keine Ahnung hatte, was Podcast eigentlich ist, äh, habe ich halt danach ge geguckt, was ist denn, was gibt's denn so an Podcasts auf dem Markt und habe eben noch irgendwie drei oder vier gefunden. Und aus irgendeinem Grund bin ich beim Kasten für Schengen geblieben. Ich weiß bis heute nicht mehr, warum. Aber das ist halt so die Definition von Personal Podcast. Ähm, Marco produziert im Prinzip wöchentlich, fast immer wöchentlich. Ähm, und ja, immer so eine halbe Stunde ungefähr äh, erzählt er aus seinem Leben, was war bei ihm los. Und das macht er seit elf Jahren. Das ist also wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Und bei Degenlinger fällt mir ein, dass ich ganz vergessen habe, ihm zum Podcast-Jubiläum zu gratulieren. Also auf diesem Wege Glückwunsch. Von Konspiratives Kichern gibt es auch bisher nur eine Folge. Ähm, produziert unter anderem von Lars von Auf Distanz. Und äh, das ist auch irgendwie so ein, wir treffen uns und ähm, sitzen zusammen, unterhalten uns über über Dinge. Das ist so der, der Plan gewesen. Die, die erste Folge ist auf dem 36C3 entstanden. Da hat er mit Inga, Sascha, Ute und Vera über den Kongress gesprochen und ähm, das ist eigentlich... Im Wesentlichen das, was es bisher dazu zu sagen gibt. Ich freue mich auf neue Episoden. Der ist wahrscheinlich auch sehr davon eingeschränkt, dass wir uns gerade nicht in echt treffen können. Das ist halt das, was Corona mit uns macht. Ein sehr schönes Projekt, das ich auch sehr, sehr schätze und tatsächlich eins der wenigen kulinarischen Projekte ist der Käsekeller-Podcast. Lara und Daniel unterhalten sich darin über Käse. Sie schicken sich immer abwechselnd Käseproben zu und verkosten die dann gemeinsam. Und das ähm, in einer Art, äh, die ich einfach sehr, sehr schätze. Da höre ich gerne zu. Ähm, die sitzen einfach remote zusammen und essen Käse und sprechen darüber, äh, wie der nun schmeckt und äh, was man damit vielleicht machen kann. Wie könnte man den in der Küche benutzen? Zu welchen Zwecken kann man den irgendwie zum Überbacken nehmen oder gehört er doch besser aufs Brot? Sowas. Toll. Lage der Nation. Muss ich eigentlich auch nichts so zu sagen. Das ist ein Podcast, der zu den Erfolgreicheren in Deutschland gehört. Philipp Banse und Ulf Burmeier unterhalten sich über aktuelle politische Themen, auch viel Netzpolitik mit dabei, immer mal wieder mit mit ähm, Interviewgästen, die sich aus berufenem Mund beispielsweise über, über China unterhalten äh, oder äußern. Ähm, ja, ein klassisches News-Angebot, ähm, das... Sehr, sehr gut vorbereitet ist, sehr konsequent, sehr kompetent äh, über Themen informiert aus einer äh, netzpolitischen und, und freiheitsrechte Perspektive, so kann man es glaube ich sagen. Dann gibt es einen Husumer Podcast, den ich in der in der Liste habe, der jetzt Corona-bedingt auch gerade ausfällt und zwar heißt der Live aus der Luke. Ähm, die Luke, das ist ein klitzekleiner Kiosk äh, im Husumer Schlossgang, in der, so am Rande der Fußgängerzone zwischen Marktplatz und Schloss. Da ist so eine kleine enge Straße und Direkt am Rathaus ist so ein Torbogen und hinter diesem Torbogen da ist, kann man so eine Luke aufmachen und da hat jemand einen kleinen Kiosk dann eingerichtet und der verkauft da irgendwie Ansichtskarten und Tüdelkram und kriegt Kaffee für günstig und so Kram und manchmal lässt er halt einfach sein Aufnahmegerät mitlaufen und er hält sich spontan mit den Leuten, die gerade da sind. Ganz häufig ist das einfach nur sehr, sehr großes Chaos und unfassbarer Blödsinn, aber es ist eben trotzdem trotzdem spannend, weil halt äh, Leute da zu Wort kommen, die einfach so in der Stadt wohnen und da vorbeikommen und einfach mal mitmachen oder halt auch nicht. Oder auch mal sagen, nee, ich habe keinen Bock da drauf, hör auf. Ähm, und dann kommt eben auch mal ein besoffener Penner vorbei, äh, der da irgendwelche Wüstenverschwörungstheorien Verschwörungstheorien äh, zum, zum, Besten bringt. Und auch der bekommt seine Redezeit und äh, wird da herzlich aufgenommen und ist halt mit dabei und gehört dazu. Das finde ich, äh, finde ich sehr nett. Wer wer Husum mag, wird live aus der Luke lieben. Logbuch Netzpolitik muss man auch nicht unbedingt vorstellen. Äh, von Tim Pritlov und Linus Neumann. Ähm, da geht es um, um äh, netzpolitische Themen. Äh, ja, ist auch einer der äh, berühmteren Podcasts, würde ich mal so behaupten wollen. Dann habe ich jetzt, und das ist noch so ein Ding, der ist wirklich noch in der Warteschleife, wo ich echt noch nicht sicher bin, ob ich den behalte, der MSW-Podcast, ausgeschrieben Marble Sports Worldwide. Ich bin ja seit kurzem so ein bisschen angefixt beim Thema Marble Sports. Ich habe darüber gesprochen, dass ich die Marbula One kennengelernt habe. Und also ein, ein, zwei Brüder aus den Niederlanden bauen Murmelbahnen und machen da so, veranstalten Rennen. Oder jetzt gerade ist die Marble League gestartet. Das ist im Prinzip so eine Art Olympische Spiele für für Murmeln. Oder wie wir damals in Hessen gesagt haben, für Klicker. Ähm und ja, da gibt es dann also wirklich äh, diese Videos, wie Murmeln über einen Parcours fahren und da gibt es einen, einen Kommentator, der äh, da, der was, der, der, so, so ein Sportkommentator, richtig, äh, der das äh, kommentiert und äh, sie bauen da auch noch irgendwelche. Goodies mit ein, bei einem der letzten Rennen gab es ist jemand auf, äh, auf den äh, auf die Rennstrecke gelaufen und dann kamen die Security Marbles und haben ihn abgeführt und was weiß ich, dann ist bei einem anderen Rennen ist eine Kugel aus der Bahn geflogen und da haben sie dann irgendwie in zig verschiedenen Einstellungen das nochmal gezeigt und auch aus der aus der Pilotensicht, wo du halt natürlich nichts erkannt hast, weil es halt das Bild rollte immer so, von, das, das sah einfach total wild aus. Und natürlich äh, gab es dann auch noch eine Aufnahme, wie die Kugel neben der Bahn lag und von zwei äh, äh, Notarztmurmeln untersucht wurde, ob es hier auch wirklich gut geht. Also ganz großartig. So und dieser Podcast ähm, ist eben auf Englisch und sie sprechen äh, darüber, äh, wie das so funktioniert mit dem Marble Sport ähm, und ja ich wie gesagt ich habe da so ein paar Folgen auch in der Playlist. Ähm, meine Playlist ist ziemlich lang äh, hat gerade irgendwie äh, etwas über 100 Stunden, die noch die ich noch vor mir herschiebe und ich bin dann noch am Test hören. Ich bin noch nicht ganz ganz überzeugt, ob ich den Podcast wirklich behalte. No such thing as a fish. Ist auch ein Podcast, den ich schon seit einigen Jahren äh, in, der, in der Playlist habe. Und zwar gibt es eine Sendung im britischen Fernsehen, die heißt Quite Interesting. So eine Quizshow. Ähm, ich habe die ehrlich gesagt noch nie gesehen. Da geht es um kuriose Fakten. Und vier von den Menschen, die diese Fakten recherchieren und vorbereiten, die machen einen Podcast zusammen. Und der heißt No Such Thing As A Fish. Jeder stellt ein kurioses Thema vor und die anderen äh, steigen dann ein und und reden darüber. Also es ist jetzt nicht so, dass die davon überrascht würden, aber äh, ja, sie tun halt manchmal so ein bisschen so. Äh, alles, äh, ich, also alle sehr schlau und auch glaube ich geübte Stand-up-Comedians. Dann ist es manchmal wirklich wahnsinnig witzig, wie die sich die Bälle zuspielen äh, und was für für absurde äh, Gesprächsfäden daraus sozusagen entstehen. Ähm, ja und das alles in einem sehr ähm, sehr britischen Englisch <lacht> gesprochen, das ist auch sehr angenehm zu hören. Dann habe ich jetzt äh, relativ neu mit in der Liste podnews.net und zwar ist das James Critland ein australischer Radioberater, der sich jetzt auch immer mehr für das Thema Podcasting interessiert und den vermutlich erfolgreichsten Newsletter herausgibt mit Nachrichten aus der weltweiten Podcast-Szene. und das macht er eben auch in Podcast-Form. Werktäglich erscheint das Ding ist immer so ungefähr drei bis fünf Minuten lang. Nee, eigentlich sind es immer so um die drei, dreieinhalb Minuten. so. Und da hechelt er pro Folge so ungefähr vier bis fünf Themen einmal durch. So eine grobe Zusammenfassung, dass man ungefähr weiß, worum es geht. Da kriegt man halt so ein bisschen so, so einen Überblick. Und wenn es dich dann interessiert, dann kannst du halt dich weiter informieren, was ich sehr spannend fand in der Folge, die ich heute gehört habe am Tag der Aufzeichnung, da ging es darum, dass ähm, iHeart Radio äh, ein paar, also iHeart Radio ist eben eine, eine US-Radiokette, die ganz viele Stationen in verschiedenen Städten in den USA haben. Und die produzieren auch eine Menge Podcasts, unter anderem auch Fake Doctors, Real Friends. Und sie haben jetzt auf den iHeart Radio Stationen... Werbung geschaltet für drei ihrer Podcast Produktionen, wohl mit einem Mediawert, Also wenn sie das selber eingekauft hätten, dann wären es irgendwie 1,9 Millionen oder sogar Milliarden Dollar gewesen, die sie dafür hätten bezahlen müssen. Und Donnerwetter, es hat was gebracht. Die Podcasts sind in der iTunes-Abo-Liste, äh, äh, sind sie irgendwie gestiegen. Ja, doch, wer hätte das gedacht, wenn du den ganzen Tag, also sie haben mal, äh, Cridland hat das irgendwie ausgerechnet, dass die äh, Werbespots für diese Podcast 64.000 Mal im US-Radio gelaufen sind in einer Woche. So ist doch vollkommen klar, dass da die Leute dann irgendwann nicht mehr anders können, als auf Abonnieren drücken. Den Podstock Orga Podcast habe ich auch mit in der Aboliste. Hatte ich auch kürzlich drüber gesprochen. Da wird eben drüber äh, berichtet, wie die, äh, wie es mit dem Podstock gerade läuft, was so die die aktuellen äh, Schritte sind, die das Orga Team un unternimmt. Ähm, und es war ja auch jetzt hier neulich Thema, als die ähm, als die Orga bekannt gegeben hat, dass es dieses Jahr ein Remote Podstock geben wird. Kommen wir vielleicht noch zu äh, 1000 Fragen, ähm, jedes Mal oder fast jedes Mal ähm, ermittle ich ja über Zufallsgenerator eine Zahl oder mehrere Zahlen, wo ich dann äh, aus einer Liste von 1000 Fragen, äh, die sich offenbar nicht an Männer richten, wollen wir ganz ehrlich sein, äh, welche auswähle. Und die beantworte ich dann im Podcast und erzähle so ein bisschen, damit ihr mich ein wenig besser kennenlernt und ich mich möglicherweise auch, denn ich muss ja auch drüber nachdenken. 445 ist zum Beispiel mit dabei. Was trinkst du an einem Tag vorwiegend? Das ist relativ einfach zu beantworten. Ein bisschen Wasser und zwar Mineralwasser, gerne ohne Geschmack und dann aber auch in letzter Zeit erschreckend viel Cola Zero. Ist mir auch erst neulich aufgefallen, wie viel ich davon tatsächlich am Tag trinke. Also gerne auch mal drei Liter von dem Zeug und das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Ich muss mal gucken, dass ich davon wieder wegkomme. Es ist so, wie es ist. 880 ist die nächste Frage. Kannst du Stille gut aushalten? Ja, kann ich. Ich kann den ganzen Tag schweigen, wenn es sein muss kann auch den ganzen Tag ohne irgendwas auf den Ohren einfach nur da sitzen und mich äh, anderweitig beschäftigen. Zum Beispiel, indem ich auf meinem Handy runddrücke äh, oder ein Buch lese oder sowas. Das stört mich überhaupt nicht. Ich habe auch überhaupt nichts gegen solche Situationen, wo ich mit Leuten zusammensitze, ähm, auf Partys oder oder auf Veranstaltungen. Und wenn dann so, so eine natürliche so eine Pause entsteht im Gesprächsfluss, wo man halt einfach gerade mal sich nichts zu sagen hat. Ich empfinde das nicht als unangenehm. Ich habe da nicht den Drang, dass ich jetzt das, das Gespräch irgendwie am Laufen halten muss, wo ich irgendwie dann mir krampfhaft irgendwie ein Thema aus der Nase ziehen muss, was den anderen, was man gegenüber vielleicht gerade nicht interessiert und wo ich dann nur so vor mich hin monologisiere. Das mache ich ja nun schon häufig genug im Podcast, wollen wir ehrlich sein. Nee, also Stille für mich äh, überhaupt kein Problem. Und die letzte Frage für heute ist die, ist die 806. In welcher Beziehung sind Kinder angenehmer als Erwachsene? Kinder sind dann angenehmer als Erwachsene, wenn sie, ja, wenn ich glaube, das sind genau diese Situationen, wenn man sich nichts zu sagen hat, dann kann man auch mit Kindern mal gut schweigen und, und die beschäftigen sich dann irgendwie oder man beschäftigt sich irgendwie zusammen. Man muss nicht immer mit denen reden. Man kann aber. Manchmal finde ich es total spannend, mich mit Kindern zu unterhalten, weil die so eine komplett andere Sicht auf die Welt haben, die sich von meiner logischerweise Weise komplett unterscheidet, weil sie halt einfach, weil wir unterschiedliche Perspektiven haben und unterschiedliche Erfahrungen haben. Sowohl bei bei tiefsinnigen Gesprächen über you name it, bis hin zu irgendwelchen Blödeleien ist das total spannend, sich mit Kindern zu unterhalten. Das habe ich bei Erwachsenen nicht immer. Manchmal wünsche ich mir auch einfach von manchen Erwachsenen, dass sie viel häufiger die Klappe halten und sich einfach mal mit nichts